alles bekommen. Ich mal schauen, wann Lila kommen wollte. Vor zehn Minuten. Zu spät. Aha. Aber so käme wir sehr, ja. Ne? Ja, ich musste echt noch in drei Läden, bis ich alles hatte. Es ging nicht früher. Mal schauen, mal, was, wir, was wir bekommen haben. Oh, das sieht ja super aus. Oh, das wird so klasse heute Abend. Ja. Hast du auch alles bekommen? Na klar. Klasse. Das ah. wird so cool. Ich habe vorhin noch Vanessa und Zoe getroffen und die gehen noch in den Park. Wollen wir da auch mal vorbeischauen? So, ich habe gedacht, wir verbringen deinen Geburtstag zu dritt. Nur wir drei essen ja, Freunde. Aber ich habe auch ein bisschen was zu trinken besorgt. Und da können wir mal anstoßen auf deinen Geburtstag, oder? Wedesamt? Park?